Hi, ah, ich bin Mason. In der Division Teamspeak kümmern wir uns gemeinsam als Admin-Team um den geregelten Ablauf unseres Teamspeak-Servers, haben ein offenes Ohr für die Fragen und Probleme aller User und entwickeln die bestehenden Strukturen ständig weiter, um jedem den Aufenthalt so angenehm wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Natürlich wollen wir auch, dass jedes Team die perfekte Kommunikation bei uns hat. Wenn du auch Wert auf die perfekte Kommunikation legst, dich den Aufgaben als Teamspeak-Server-Admin gewappnet siehst oder aber ein völlig neues Konzept erarbeiten möchtest und das vielleicht auch auf einer anderen Plattform testen möchtest, melde dich einfach bei mir. Wir schauen, was wir machen können.